Hallo zusammen. Ja, es ist eine interessante, bedrückende Situation vielleicht auch, in der wir uns gerade befinden. So einen Fall haben wahrscheinlich die meisten von uns, ja wahrscheinlich keiner von uns erlebt, dass wir ja aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben. Wie ihr seht, mache ich das natürlich auch. Und ja, es ist verrückt, wie draußen Menschen ja tagtäglich im Moment noch ihre Gesundheit riskieren, dafür, dass sie unseren Wohlstand aufrechterhalten und unser ja, Leben aufrechterhalten. Also ich kann jetzt im Moment einkaufen gehen, ähm, wenn mir irgendwas passiert, auch jetzt abseits vom Virus, wenn ich irgendwie mir die Knochen breche oder so, weiß ich, da ist Hilfe da. Und das, das ist jetzt das Krasse. ja. Also man sieht, ähm, die Menschen kümmern sich umeinander. Es ist Solidarität da und die sozialen Berufe sind absolut wichtig im Moment. Die halten das Ganze am Laufen. Ja? Also keiner schreit im Moment, ähm, hallo Marketingmanager, ich brauche dich kurz. Oder ähm, PR-Berater oder Finanzfritze, ich brauche dich kurz, hilf mir mal. Äh, die braucht im Moment kein Schwein. Ja? Also wir sehen, was unsere Wirtschaft tatsächlich ausmacht, wo die Kohle hingeht und wo sie nicht hingeht. Also unsere Wirtschaft, unsere soziale Marktwirtschaft, wie sie so schön heißt, hat mit ähm, sozial, ehrlich gesagt, nicht viel am Hut wenn man bedenkt, was, was jetzt gerade passiert und wenn man jetzt sieht, okay, da sind Berufe da draußen, da sind Menschen da draußen, die sind tausendmal wichtiger für das System, Ja, das heißt systemrelevant. Das System ist unser Leben, Leute. Ja, Also es geht hier darum, was ist tatsächlich relevant für unser Leben, für unsere Gesellschaft, vielleicht auch für unseren Fortschritt. Ja? Und das sind dann nicht die Finanzfuzzis irgendwo und die Marketingmanager. Und jetzt sage ich euch eins, wenn es dann soweit ist und das Ganze ist halbwegs überstanden, dann wird wieder der Spaß kommen, mit höchster Sicherheit, ähm, ja, ja, der böse, böse Virus, der hat unserer Wirtschaft geschadet. Leute, das ist der größte Bullshit, der wird kommen, von Politik und Wirtschaft, bin ich ganz sicher, aber das ist der größte Bullshit, den man euch erzählen kann. Ja? Nicht der Virus hat die Wirtschaft in die Knie gezwungen. Das ist die Wirtschaft selbst, weil sie nicht funktioniert. Würden wir dafür sorgen, beispielsweise, und jetzt kommt mit dem Grundeinkommen, und das müssen wir diskutieren, Leute, das müssen wir jetzt unbedingt auf den Tisch bringen, ja, würden wir das Grundeinkommen einführen, müsste sich im Moment niemand Sorgen machen, kann ich morgen meine Miete noch bezahlen, kann ich noch was zu essen für meine Kinder kaufen, ja, diese ganzen Basics, die unsere Gesellschaft, unser Leben ausmachen, ja, unser Fundament, dafür wäre gesorgt. Und genau das ist doch jetzt im Moment das Problem, dafür ist nicht gesorgt, ja, Denkt bitte an die ganzen ähm, Künstler da draußen, an die ganzen ähm, Selbstständigen da draußen, die sonst vielleicht gerade so irgendwie über die Runden kommen und ihren Job mit äh, Liebe und Leidenschaft machen. Ja, Die Leute fallen vielleicht jetzt demnächst alle weg. Ja, M Müsst ihr euch mal vorstellen, da draußen gibt es jede Menge Menschen, die eventuell jetzt ihren Job verlieren könnten beziehungsweise große Einbußen haben werden. Auch Ich denke auch an die mittelständischen und kleinen Betriebe, absolut keine Frage. Und jetzt kommt die Bundesregierung und hört sich wunderbar an, ähm, verschenkt quasi Geld, gibt Kredite aus. Leute, was soll denn bitte noch jemand, der quasi schon am Rand seiner Existenz ist, was soll denn noch mit einem Kredit? Ja, frage ich mich. Auch wenn der null Zinsen hätte, ja, dieser Kredit. Wie soll denn, also da macht man doch Existenzen kaputt. Und genau das Problem haben wir doch bei unserer Wirtschaft. Es ist alles so auf... Ähm, jeder gegen jeden getrimmt, so auf ähm, jeder ist für sich alleine verantwortlich letzten Endes. Und jeder von uns in dieser Wirtschaft ist abhängig vom Geld, ist abhängig von der Arbeit, ist abhängig vom Lohn. Und genau diese Abhängigkeitsverhältnisse, die wir haben, das ist das allergrößte Problem im Moment. Denn deswegen können die Menschen nicht einfach sagen, ja gut, ähm, dann schreibe ich jetzt halt meine Texte nicht oder dann produziere ich das eben jetzt nicht im Moment, das ist jetzt auch gar nicht wichtig, sondern ich gehe nach Hause bin zu Hause sicher, kann mich da quasi einigeln und alles ist gut, weil ich weiß, dass für, mein, für meine Basis, ja, für mein Überleben gesorgt ist. Zum Beispiel mit einem Grundeinkommen. Und genau das brauchen wir jetzt, Leute. Wenn wir nicht wollen, dass bei jeder kleinen Krise oder auch großen Krise wie jetzt ähm, die Wirtschaft zusammenbricht, weil sie auf Egoismus setzt und nichts anderes, ähm, dann müssen wir neue Wege finden. Die Wege sind da, die Ideen sind da, die Gedanken sind da. Das Problem ist nur, dass da überall jetzt in Europa und auf der ganzen Welt irgendwelche alten Säcke in hohen Positionen sitzen, die sowas niemals zulassen würden. Ja? Selbst bei so einer Krise, wie wir sie jetzt haben, kann ich mir kaum vorstellen, dass danach ähm, unsere Bundesregierung sagt, ja, jetzt können wir mal über ähm, Grundeinkommen nachdenken. Kann ich mir nicht vorstellen, aber nochmal ganz wichtig, nicht der Virus ist schuld an dieser Krise, überhaupt nicht. Denn die Wirtschaft, die wir aufgebaut haben, die ist kein Naturgesetz. Ganz wichtig, das ist kein Naturgesetz. Das ist nichts, ähm, dem wir uns quasi beugen müssen oder ergeben müssen und sagen müssen, okay, sorry, da kann man jetzt nichts machen. Wir haben das Ganze entwickelt, wir haben das aufgesetzt. Also können wir das auch ändern. Und ja, wir brauchen am Ende, wie ihr seht, Mehr soziale Berufe, weniger von diesem kapitalismus Blödsinnsberufen, die uns überhaupt nichts bringen. Die bringen uns als Gesellschaft nicht weiter, die bringen keinen Fortschritt, überhaupt nichts. Da werden einige sagen, aber die bringen Geld, die bringen Geld. Ja, genau das ist doch das Problem. Die bringen zwar Geld und ähm, wir stärken diese Abhängigkeit, die wir haben, noch mehr. Und genau diese Abhängigkeit... Die sorgt für Existenzängste, die sorgt für Existenzängste bei diesen Menschen, die diese sozialen Berufe ausüben. Bei alleinerziehenden Männern, Frauen, ähm, bei geschiedenen Menschen, bei Menschen, die ihren Partner verloren haben. Ja. Die, die trifft es wirklich am schlimmsten. Nochmal, Selbstständige, Künstler und so weiter. Mein Gott, also wenn wir das verlieren, Leute, ähm, der, der Kapitalismus hat schon so viel Kunst gefressen, weil sie nicht möglich ist, ja, weil es immer heißt, na, dafür gibt es keine Zeit, kein Geld und sowas. Und, und jetzt noch mal so eine Krise. Ich weiß nicht, ob, ob das alle nachvollziehen können, aber das ist riesig, das Problem. Also wenn wenn da am Ende irgendwie zehn Firmen keine Autos mehr bauen können, so what? Sorgt dafür, dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben und sorgt dafür, dass die vielleicht dann später was anderes machen können. Und genau das könnte ja das Grundeinkommen schaffen, das bedingungslose Grundeinkommen. Und haltet mich für verrückt, und das werden jetzt ganz viele machen oder haben schon längst gemacht, ja, das Grundeinkommen kann... Darf, wird, muss die Vorstufe sein, dass wir das Geld irgendwann mal tatsächlich abschaffen können. Und für all diejenigen, die jetzt vom Stuhl geflogen sind, ihr seid wahrscheinlich eh so alt, dass ihr es sowieso nicht mitkriegt, ja, wenn das passiert. Also von daher, hört auf, ähm, euch irgendwie aufzuregen. Wir müssen dieses verdammte Geld auch irgendwann abschaffen. Das muss kommen. Diese Abhängigkeiten müssen irgendwann gelöst werden, denn sonst sitzen wir weiterhin da und fragen uns, bei solchen Krisen oder bei anderen Problemen, wie kommen wir über die Runden, kann ich meinem Kind noch was zu essen geben, habe ich morgen noch ein Dach über dem Kopf. Ja. Und diese Probleme wären nicht da, ähm, hätten wir sie schon früher angepackt. Dann könnten wir solche Dinge wie jetzt einfacher tatsächlich aussitzen, ja, buchstäblich aussitzen. Dann wäre es viel angenehmer, dann könnten die Leute einfach, ihren Job verlassen, Tür zu machen, nach Hause gehen und sagen, okay, hier bin ich sicher, hier kann mir nichts passieren, weil der Staat oder die Gesellschaft dafür sorgt, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, die Gesellschaft sorgt dafür, dass ich was zu essen habe, die Gesellschaft sorgt vielleicht dafür, dass ich auch irgendwie Beschäftigung habe. So, und bevor jetzt alle irgendwie durchdrehen und Shitstorm, ähm, komme ich jetzt ähm, zum Schluss. Ich möchte nochmal Danke sagen an alle, die sich jetzt wirklich in den Hintern aufreißen im Moment. Und das sind, wie ich es in einem anderen Video schon erwähnt habe, in erster Linie Frauen. Natürlich sind es auch viele Männer. Nicht, bitte nicht wieder getriggert sein. Ja. Ähm, Frauen werden ähm, am Ende ja, ähm, schlechter dastehen nach dieser Krise. Es wird Frauen härter treffen, weil sie nun mal in vielen ähm, Ebenen tatsächlich noch nicht gleichgestellt sind. Auch wenn es jetzt zum Beispiel um das Geld geht, um die Finanzen um die Erziehung, wer sich worum kümmert. Haben Frauen immer Nachteile, sie sind nicht wirklich gleichgestellt und deswegen wird sie die Krise stärker treffen als Männer. Deswegen vielen, vielen Dank an alle Frauen da draußen, aber natürlich auch an alle Männer, die sich jetzt wirklich hier den Hintern aufreißen, die uns den Müll wegschaffen von zu Hause, die uns die Lebensmittel mit den LKW ranschaffen. Ja, ohne euch wäre schon längst alles zusammengebrochen die Menschen, die dafür sorgen, dass wir trotzdem noch täglich Strom und Wasser haben. Ähm, ihr seid auch meine Helden, ehrlich gesagt, weil wir sitzen jetzt alle zu Hause und natürlich laufen die ganzen Maschinen und, und wir brauchen Wasser und wir brauchen Klopapier. Ja, ähm, vielen Dank an euch alle. Ich bin mir sicher, wir kommen gut durch die Zeit. Wir werden das irgendwie schaffen. Ähm, die Frage ist nur, was bleibt danach davon übrig? Können wir, ja, haben wir den Mut, was Neues anzugehen und zu sagen, okay, das hier ähm, war ein riesiger Einschnitt in unser aller Leben. Also es gibt niemanden, den das nicht betrifft. Und können wir nicht hier einfach einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, ähm, wir, wir brauchen diesen ganzen Finanzbullshit nicht und wir brauchen nicht ähm, diese ganzen Probleme, die, die dadurch entstehen, diese Abhängigkeitsverhältnisse. Wir müssen uns davon lösen. Wir müssen sehen, dass wir ähm, ja, flexibler werden, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind und wir dann mit Elan, mit Schwung, mit aller Kraft, die uns dann tatsächlich übrig bleibt, wovon wir dann am Ende mehr haben, die anderen Probleme und die anderen Dinge angehen können und unsere Arbeit angehen können. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen. Vielen Dank, dass ihr das bis hierhin durchgehalten habt. Macht weiter so. Danke euch.